Ja, also, hallo, ähm, wir, unser Projekt heißt Schulstimme. Ähm, ähm, ja, ich erzähle einfach schon mal ein bisschen was zu unserem Projekt. Unser Projekt, das ist ähm, eine Website und ähm, auf dieser Website können Schulen, ähm, äh, also bis die Schüler an den Schulen über interne Themen abstimmen, wie ob ein neuer Pauseraum eingerichtet wird, ähm, da können die Schüler entscheiden. Und ähm, wir finden halt... Ähm, in der Schule braucht man einfach mehr Demokratie und deswegen haben wir diese, ähm, dieses Projekt gemacht. Und ähm, was auch ein Vorteil ist, ist, dass ähm, die Schulen dann auch, also die Schulleiter, ein Bild einfach von der Meinung an der Schule bekommen können. Genau. Ja, wir hatten mit einigen Problemen zu kämpfen, vor allen Dingen, weil die Zusammenarbeit sehr eng war, dass äh, wir teilweise warten mussten, bis ein anderer Teil fertig ist, bevor wir selber äh, anfangen konnten und das war ein bisschen schwierig. Ja. ja, ich darf ein bisschen was über die Technik erzählen und zwar haben wir uns überlegt, wenn wir schon so ein System programmieren, dann wollen wir, dass das natürlich auch an Schulen benutzt wird. Dafür haben wir zwei Modelle, einmal Software as a Service, das heißt, wir hosten die Software, die wir geschrieben haben, bei uns auf einem Server und alle Schulen, die das gerne benutzen möchten, können sich bei uns registrieren und bekommen dann den Zugang, können das für ihre eigene SchülerInnenschaft verwenden und da Abstimmungen durchführen. Außerdem ist das Ganze unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht, das heißt jeder, der das gerne auf dem eigenen Server benutzen möchte oder weiterentwickeln möchte, kann das natürlich gerne tun. An Techniken kommt PHP und MySQL zum Einsatz. Ist relativ unspektakulär, wenn ich jetzt hier Source-Code zeigen würde, deswegen lassen wir das raus. Und wir haben uns dafür entschieden, wir machen Privacy by Design. Nicht nur, weil es in der eu datenschutz steht, sondern auch, weil wir das gut finden. Wir verzichten auf alle Daten, die wir nicht unbedingt benötigen. Das heißt, jeder kann sich mit einem Zugangscode dann seinen Account für die eigene Schule erstellen. Und Das heißt, wir wissen den Passwort-Hash, wir wissen den Benutzernamen und wir wissen, an welche Schule die Person geht, mehr Interessiert uns eigentlich gar nicht und deswegen brauchen wir auch nicht mehr Daten. Wir speichern natürlich auch nicht, welcher Nutzer wie abgestimmt hat und auch nicht sein Abstimmungsverhalten. Ähm, ja, genau. Ähm, zum Layout: Wir haben uns überlegt, damit wir möglichst viele Schülerinnen und Schüler erreichen, äh, muss das Ganze mobil sein. Und naja, jetzt an einem Wochenende Apps für mehrere Betriebssysteme zu entwickeln, ist schwierig und Cross-Plattform ist noch schwieriger. Deswegen haben wir uns für eine Web-App entschieden, die auf allen Geräten gut aussieht. Also gut ist natürlich immer subjektiv, aber wir finden, dass sie gut aus und natürlich auf allen Geräten funktioniert. Vorrangig aber auf Smartphones. Und dann kommen wir auch schon zur Live-Demo. Wir haben für euch einmal ein Quiz zusammengestellt oder eher gesagt eine Abstimmung. Hier unten seht ihr sie, brauchen wir mehr Smarties, weil wir haben oben so Smarties bekommen, die bedruckt sind von Jugendhackt. Man drückt unten auf Teilnehmen, also man sieht, und dann haben wir hier dieses Abstimmsystem. Wir tun jetzt mal drücken, oh ja, definitiv würden wir mal machen. Dann haben wir teilgenommen. Es wurde extra dadurch so gemacht, dass wir nur einmal teilnehmen können ähm, unter Umfragen. Also es ist zurzeit so, das ist die Ansicht der SV-Mitglieder, also der Schülervertretung, also Schülersprecher und so weiter. Die können diese beenden, aber es beendet, kann sich auch beenden nach 83 Teilnehmern oder so, wie man es einstellt oder nach Zeiten. Wir haben jetzt mal beides beendet. Unter äh, Ergebnisse ansehen sieht man jetzt hier, wir haben oh ja definitiv ausgewählt. Dadurch sehen wir, weil wir haben ja nur alleine gemacht, also 100 Prozent, wir brauchen mehr. Ähm, ja, was haben wir noch zu sagen? Eigentlich wir haben uns noch überlegt, wir wollen das Projekt definitiv weiter verfolgen und haben uns dafür auch überlegt, was wir in Zukunft machen wollen. Zum Beispiel ist es ja cool, wenn man als SchülerInnenvertretung nicht ganz so viel Arbeitsaufwand hat. Das heißt, sie erstellen die Umfrage, sie bekommen vielleicht sogar Ideen von Schülerinnen und Schülern eingereicht. Dafür gibt es schon eine Funktion und dann kann man das Ergebnis als PDF exportieren und direkt an die Schulleitung weiterschicken. Oder ähm, man kriegt ein tolles Kuchendiagramm anstelle von den Balken. Also, wir wollen definitiv mit dem Projekt weitermachen. Wir wollen es immer weiter verbessern und natürlich dann auch an die Schulen weitergeben. Super. Und ja, wir hatten alle mega viel Spaß an diesem Wochenende und wollen uns auch nochmal ganz besonders bei unserer Mentorin Julia bedanken. Die hat uns total unterstützt und ich glaube, wir wären nicht so weit gekommen ohne sie.